Die Frage gesetzt im Fall, Sie würden Verantwortung übernehmen. Was wäre das Erste, was Sie anpacken würden? Eine Abschiebeinitiative 2020. Wir würden die illegalen Einwanderer, die sich in Thüringen aufhalten, für die Heimreise fit machen und dann entsprechend auch nach Hause bringen. Mhm. Frau